Ein lückenlos nachhaltiges Produkt gibt, das es bis jetzt nicht gab, nämlich segeltransportierter Kaffee. Mhm. Dass ein Mensch wie Jeff Bridges der Meinung ist, dass das, was wir hier machen, einen Sinn macht, das hat, das hat uns allen sehr viel Kraft gegeben. Wir verkaufen ja keinen Kaffee, wir verkaufen eine, eine Geschichte, die in einem Kaffee verpackt ist. Also wenn ihr, wenn ihr so ein verrücktes Projekt schafft, dann werde ich meine Art die Schocken fahren ja locker packen. Mood Talks, ein Podcast der Ihre Moller lädt zum Gespräch. Ich habe ein Zertifikat zum Geburtstag geschenkt bekommen und äh, habe dann gesehen, es ist ein Zertifikat für eine Mitgliedschaft, eine Ehrenmitgliedschaft äh, und ich finde, es ist eine Mitgliedschaft äh, bei einem Traum. über diesen Traum äh, möchte ich heute mit dem lieben Daniel sprechen. Äh, Daniel Gravina ist äh, Mitinitiator des Projekts Brigantes und das klingt schon einmal so ähm, exotisch und äh, für mich ein bisschen nach Traum. We are Brigantes and this is our story. Daniel, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass du am Mood -Talk zu Gast bist und erzähl uns doch einmal, was ist Brigantes? Wir restaurieren einen historischen Großsegler aus 1911, um damit Waren so emissionsfrei und ressourcenschonend, wie es nur geht, über den Atlantik zu transportieren. We want to take a step back, in order to move forwards. The idea is ja not new. The die pioneers of this movement were Tres Hombres. That were two holländer and ein Österreicher, who founded Fair Transport in 2007, and einen großartigen time, aus from the Caribbean to Europe. In the meantime, there are half a dozen die mit einem Fassungsvermögen von fünf bis zehn Tonnen regelmäßig die Nordatlantikküste Europas mit Segelware beliefern. Es wird Olivenöl transportiert, Portweine, äh, Tulpen aus Amsterdam bis nach Dänemark. Und nur zwei bis drei Schiffe sind groß genug, den Atlantik zu überqueren. Die gesamte Kapazität dieser größeren Schiffe beträgt ca. 80 bis 90 Tonnen. Mit unserem Schiff wollen wir diese Kapazität verdoppeln und damit waren in größeren Mengen hauptsächlich Kaffee, Kakao und äh, eventuell eben auch Rum über den Atlantik zu transportieren. So, Im Wesentlichen geht es darum, Segelfracht im 21. Jahrhundert wieder eine Chance zu geben. Jetzt äh, muss ich dich ja gleich einmal äh, quasi in deinem, in deinem Eifer ein bisschen äh, nicht stoppen, sondern ähm da noch so viel quasi ernten, was es da an wunderschönem gibt. Du hast uns ja jetzt schon die allerwichtigsten Eckpunkte quasi gesagt und äh, ein paar Stichworte geliefert. Äh, unter anderem auch Tres Hombres. Und äh, für die äh, aufmerksamen Verfolgerinnen der Mutmacherei äh, klingelt da vielleicht ein bisschen, weil wir haben 2013 war das glaube ich schon über Tres Hombres äh, berichtet. Und äh, ich finde es auch ein schönes Beispiel insofern, als äh, es äh, auch schon zeigt, okay, ähm, es ist möglich. Ja. Ich habe aber auch viel von diesem Traum gesprochen und du hast gleichzeitig auch jetzt schon Fakten erwähnt und so weiter und bleiben wir doch auch ein bisschen bei diesen, also warum habe ich gesagt, dass das irgendwie ein Traum ist? Ich habe natürlich schon ein bisschen vorge vorgestöbert und vorgeschmückert in eurem Projekt und ich habe die Fotos gesehen wie dieses Schiff aus 1911 ausgesehen hat und was ihr jetzt, bereits jetzt daraus gemacht habt. Also allein da ist ja schon so unglaublich viel reingeflossen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie, wie, dieser, wie dieser Weg war? Wie seid ihr das überhaupt angegangen? Wie, wie, wie macht man sich an so ein Monsterprojekt heran? Ja, ich würde mal äh, vielleicht anfangen damit, wie die Idee überhaupt entstanden ist. Mhm. Ich sehe mich als einer der Mitinitiatoren des Projektes. Der Funke kam eigentlich von meinem Bruder, äh, Oskar. Er ist äh, Bootsbauer und äh, seit Jahren äh, hat er diese Idee, diesen Traum, eben äh, Segelschiffen wieder ihre, ihre ursprüngliche Bestimmung zurückzugeben. Oder er hat lange sich mit dem Thema beschäftigt, bis er eines Tages eben auf die Tres gestoßen ist und sich von denen inspirieren hat lassen. Bei einem Segelerlebnis bei der Segelregatta mit der Eye of the Wind, das ist einer der unter Segel affinen, ein, ein, ein weltberühmtes Segelschiff, hat er von einem Schwesternschiff erfahren. Ein Schiff, das irgendwo verlassen in einem Hafen in Sizilien dahin vegetiert und und es runtergefahren, hat sich das ganze angeschaut und gemeint, das ist es. Unser Schiff wurde 1911 gebaut, in einer Zeit, als Stahl noch eine großartige Qualitätsmerkmale noch aufweisen konnte vor zwei Weltkriegen, sehr karbonhaltig wir haben ein Schiff vorgefunden, das noch äh, trotz äh, des Alters äh, in einem Top-Zustand war, selbst wenn man das äh, äußerlich nicht äh, behaupten kann. Aber die Substanz war da. Und so haben wir gesagt, wir riskieren es einfach. Wir haben das Schiff gekauft um 15.000 Euro, inklusive äh, Abschleppen zu einer nahegelegenen Werft. Und äh, wir haben gesagt, ja, wir... Wir wollen den Weg, den die Tresombres eingeschlagen haben, nachgehen. Es ist auch im Sinne des, der Erfinder, des Nachahmen äh, solcher Projekte, ist auch ganz im Spirit der Tresombres und alle, und alle weiteren, die halt, äh, sich mit Segelfracht in dieser Art und Weise beschäftigt haben. Ich möchte auch gleich auf einen Punkt noch eingehen, den ich irgendwie so charakteristisch finde eigentlich für, für euer ganzes Projekt und eure ganze Philosophie auch. Ich habe ja eingeleitet mit dem, wie, wie schlimm das Schiff quasi ausgesehen hat. Ja weil ich kenne mich überhaupt nicht aus damit und ich habe mir die Bilder angeschaut und habe mir gedacht, um Gottes Willen ja. und du hast gerade erzählt, wie gut die Substanz war ja. und das finde ich so einen spannenden Aspekt, dass man eigentlich bei allem, was ihr tut, dass es immer bedeutet, so ein bisschen auch unter die Oberfläche zu schauen, und unter das Gewohnte zu schauen ja. und ich glaube, das wird uns im Gespräch heute noch viel begleiten, also so dieses es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint ich werde vielleicht auch ein paar Mal so die Rolle des Advocatus Diaboli oder der Advocata Diaboli übernehmen, ähm, auch um so welche ähm, vorgefassten Meinungen hat man vielleicht zu so einem Projekt und wie schaut es dann aber in der Wirklichkeit äh, ganz anders aus. We want to sail cargo, moved only by the force of the wind. Mhm. Ähm, gehen wir vielleicht auch ein bisschen zu, zu dem Punkt, also ihr habt es auch gesagt, ihr wollt es quasi dem Segeln seine Bedeutung wiedergeben und es geht ja auch um, äh, um Transport und welche, welche Folgen äh, der Transport, der, der Seetransport, so wie er heute stattfindet, eigentlich hat. Jetzt glauben ja viele Leute, ein Schiff ist eh recht umweltfreundlich und so, ähm, aber ich nehme mal an, die wirst du sehr viel entgegenzusetzen haben. <lacht> Nicht, ja, nicht nur ich, äh, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass die Problematik der äh, Umweltverschmutzung auf hoher See, äh, dass sie ja fernab der öffentlichen Wahrnehmung passiert, äh, relativ unbekannt äh, ist. Äh, Schiffe, äh, vor allem Containerschiffe, diese großen Containerschiffe, funktionieren nicht mit herkömmlichen Diesel, sondern äh, mit Schwerölen. Das sind Abfallprodukte der Raffinerien, die sind derart flüssig, dass sie eigentlich erhitzt werden müssen, damit sie durch die Leitungen fließen können. Also de facto sind äh, große Containerschiffe schwimmende Entsorgungsmaschinen äh, der Raffinerien. So ein Containerschiff braucht pro Tag 300 Tonnen, das muss man sich erst vorstellen, 300 Tonnen an Schweröle pro Tag, die einfach ungefiltert äh, verbrennt werden und die in der Atmosphäre wir sind, um die Worte von Andreas Lackner zu, uh, einer von den Tres Hombres zu verwenden, uh, wir sind Visionäre und keine Fantasten. Uh, es ist uns klar, dass wir mit ein paar Segelschiffen diese gesamte Containerlogistik nicht verändern können. Uh, aber es ist auch Tatsache, dass wir heutzutage viel zu viel transportieren und vieles davon ist es nicht notwendig. Und genau da wollen wir äh, ansetzen. Äh, wir wollen mit unserem Projekt äh, Menschen sensibilisieren und diese Problematik der, der Umweltverschmutzung äh, den Konsumenten näher bringen. Äh, wenn wir es schaffen, dann äh, erwarten wir uns von unseren Konsumenten bewusstere Kaufentscheidungen in der Hoffnung, dass wenn sie dann beim nächsten Einkauf im Supermarkt dann sind, eher lokale Produkte auf lokale Produkte zugreifen werden, als jene, die aus fernen Ländern kommen. Denn äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in einem Land wie Österreich, wir weder Äpfel aus Südafrika importieren müssen, noch Butter aus Irland. Mhm. Sprechen wir doch auch gleich ein bisschen über das, was ihr mit eurer Art von Transport, also sonst noch transportieren könnt an, an Botschaften und wo da noch überall eben diese andere Sichtweise drinnen steckt, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Ähm, du hast jetzt gesagt, regionaler äh, regionale Einkaufen, äh, das ist ja an und für sich jetzt gerade bei den äh, Produkten, die ihr äh, über, wenn ihr, ihr wollt ja auch über den Atlantik fahren, oder? verständlich. Genau. genau. Ähm, ist ja eher nicht möglich und das sind ja nicht die regionalen Produkte, das sind ja eher die, die man früher ähm, als Kolonialwaren bezeichnet hätte. Ja? Ganz, ganz schlimmer Begriff heute, aber wie habt ihr das auch gedreht, um daraus etwas äh, Schönes zu machen, etwas, das die Welt ein Stückchen besser machen kann? Na, äh, vorab glaube ich, dass es sehr wichtig ist, äh, auch in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte immer darauf äh, hinzuweisen, dass man Handel und Import äh, äh, an sich ja nicht schlecht ist. Es ist die Wertigkeit, äh, die heutzutage verloren gegangen ist. Heutzutage, auch durch den billigen Transport, sind Waren, die wir heute haben eine gewisse Selbstverständlichkeit, die, die Verfügbarkeit von Waren haben eine gewisse, hat eine gewisse Selbstverständlichkeit. Genau, man geht davon aus, ich will ständig im, im Supermarkt, im Laden, alles in jeder Größe, in jeder Farbe und so weiter zur Verfügung haben ja. und denke eigentlich nicht darüber nach, wo, wo das herkommt und welchen Weg das genommen hat. Genau. Und uh, uns ging, auf der, also als wir das Schiff, uh, als uns klar geworden ist, dass wir ein, ein, ein, ein Produkt uh, unbedingt brauchen würden, das gemeinsam mit diesem Schiff uh, aufgebaut werden muss, dann ist bei uns die Wahl auf Kaffee gefallen. That's why we choose to ship into the Mediterranean Sea an organic and genuine product. This is Brigantes Coffee. Kaffee ist ein Produkt, das aus dem heutigen Konsumverhalten nicht mehr wegzudenken ist. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, nein, ich konsumiere nicht mehr, oder ja, aber ich schaue darauf, dass, dass die gesamte Kette mhm. in eine Art und Weise funktioniert, die ich vertreten kann. Und da ist durchaus die, der Transport heutzutage eine Nachhaltigkeitslücke, die gerne vernachlässigt wird. Wir haben durch sogenannte horizontale Integration von Anfang an dafür darauf geschaut, dass alle Ketten der, dieser, dieser, dieser Wertschöpfungs oder alle Glieder dieser Wertschöpfungskette fair und würdigend entlohnt werden. Mhm. Wir kaufen direkt bei den Bauern und deren Kooperativen ein, wir segeln Selber und in der Zwischenzeit lassen wir uns die Ware ja von den bereits operativen Schiffen segeln, bis unser Schiff fertig sein wird. Wir rösten es selber und wir äh, vertreiben auch den Kaffee äh, direkt. Durch das Ausschalten von Zwischenhändlern äh, können wir dafür sorgen, dass die Bauern den Bauern mehr übrig bleibt dass die Leute, die es transportieren, die Segeln auch fair äh, entlohnt werden, dass alle, die an der Entstehung dieses Produktes beteiligt sind, davon würdig leben können. Mhm. Ähm, jetzt kommt wieder die äh, Advocatus Diaboli Stimme. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich jetzt viele Leute denken, naja, wie sollte das gehen? Ja, das hat schon einen Grund, dass die Wirtschaft so ist, wie sie ist und Zeit ist Geld, das heißt man muss möglichst viel auf ein Schiff packen und alles muss möglichst schnell gehen und, und arbeitsteilig und so weiter und ihr geht es ja den komplett anderen Weg. Ja. Und äh, es ist ja nicht so, dass ihr euch keine Gedanken gemacht habt über die Wirtschaftlichkeit und wie das funktionieren könnte, sondern da äh, gibt es ja auch äh, ganz spezielle Überlegungen und ein ganz spezielles auch, ähm, ich sage mal, Businessmodell, wie ihr euch das vorgestellt habt. Kannst du dazu auch ein bisschen was erzählen? Vielleicht, vielleicht ein Wort zu, äh, zu dieser vermeintlichen, zu diesem vermeintlichen Nachteil der arbeitsintensiven Abläufe. Wir haben uns ganz bewusst für Segelschiffe, auch für traditionelle Segelschiffe entschieden, denn wir wollen auch da ein Zeichen setzen und und und auch darauf hinweisen, dass es es gibt keine veraltete Technologie. Jede Technologie hat Vor- und Nachteile und das was vielleicht vor 100 Jahren als großer Vorteil gesehen worden ist, eben durch die Motorisierung, heute 100 Jahre später Uh, als sich sicher als Nachteil herausstellte. Um, herausstellt. We want to restore tradition, to renew the way of seeing and doing business. Uh, die Arbeitintensität des arbeitsintensive Segeln wird uns sehr oft als, uh, als Bremse, uh, gesehen. We want to create a sustainable and responsible business model. Mit unserem Schiff werden wir jetzt nicht nur Waren transportieren. Wir können einerseits äh, bis zu zehn zahlende Passagiere mitnehmen. Das heißt, wir werden eine Crew von sieben Personen haben und wir haben Platz bis, äh, für bis zehn Personen, die jetzt gänzlich in diesem, in diesem, in diesem Ablauf äh, äh, integriert werden. Wir segeln einmal im Jahr in die Karibik und retour. Das hat mit den, äh, mit den Winden und mit den Saison zu tun. Man will, so also eine Transatlantiküberquerung dauert doch vier bis fünf Monate. Und das heißt, man segelt meistens so im Dezember, Januar los. Man holt im Februar, März die Ware ab und ist dann Mai, Juni wieder im Mittelmeer. Eine zweite Runde würde sich theoretisch zeitlich wohl ausgehen, aber keiner will in Zeiten der Hurricanes mit einem Segelschiff im Atlantik herumsegeln. Das heißt, wir haben dann im Sommer die Möglichkeit, das Schiff als Flagship zu nutzen, als Werbemittel, um unser Projekt zu bewerben, um unsere Produkte zu bewerben, zu ökotouristischen Zwecken einsetzen, sprich auch kleinere Mengen, 10 Tonnen Olivenöl von Griechenland bis nach Genua zu transportieren und, oder, oder retour. Und das in Kombination mit, mit Segeltörn. Teilnahme an Regaten. Also es gibt auf der ökonomischen Seite ein Hauptprodukt, eine Hauptsäule und das ist der Kaffee und eine Reihe von wirtschaftlichen, ich nenne sie gerne ökonomische Nebenschauplätze und die Kombination aus diesen allen, davon sind wir überzeugt, wird die gesamte Ökonomie des Projektes auf, auf, auf soliden Beinen stellen. Mhm. Ähm, sprechen wir doch noch äh, ein bisschen mehr über den Kaffee. Äh, du hast vorher schon kurz erwähnt, dass äh, ihr jetzt schon Kaffee äh, äh, transportieren lasst äh, von, von äh, quasi Partnerschiffen. Ähm, und ich denke mir, da wäre vielleicht so ein bisschen, weil das ist auch ein ungewohntes Modell, äh, einmal zu so erklären: okay, ihr seid auf der einen Seite jetzt ein Schiff, aber ihr macht auch etwas mit dem Kaffee, also ihr transportiert ihn nicht nur. Und äh, die anderen Schiffe, äh, sind die nicht Konkurrenz für euch? Wie läuft denn das ab? Ich habe in einem Beitrag einmal äh, einen Begriff, den ich mir aus der Gemeinwohlökonomie ausgebrockt habe, verwendet und das äh, nutze ich auch immer sehr gerne. Konkurrenz, wir sehen Konkurrenz etymologisch, Konkurrere äh, zusammen, zusammenlaufen. Äh, wir arbeiten sehr eng mit den äh, Tres Hombres und auch mit Aventure. Das ist äh, das eigentlich zurzeit äh, das größte Schiff, äh, das in der Lage ist, den Atlantik zu überqueren. Wir sind in einer derartigen Aufbau, eine Marktaufbauphase, die es, während sich die Tres Hombres von Anfang an äh, sich auf Rum spezialisiert haben und die aventure das ist das zweite große Schiff, äh, das ist ja übrigens auch, Jenes ist, das unser Kaffee nach Europa bringt. Die Aventüre hat sich als Transporteur etabliert. Die Aventüre transportiert waren für, für, für verschiedene Unternehmen. Für uns war klar, dass wir uns nur um Kaffee kümmern werden, also dass Kaffee unser Hauptprodukt sein wird. Ein Konkurrenzgedanke, dafür ist der Markt viel zu. Die Nachfrage nach Segelfracht übersteigt bei Weitem die Kapazitäten und, und man unterstützt sich gegenseitig. Also ich finde ja deine, deine etymologische Erklärung auch sehr, sehr schön und sehr ansprechend, ja, weil ähm, einfach das Bild, äh, gemeinsam zu laufen, um ein Ziel zu erreichen, äh, sich auch gemeinsam äh, zu bemühen, anzustrengen, statt äh, die, dieses Feindselige, wie es oft in der sonstigen Wirtschaft ist, finde ich ja was Wunderschönes. Also ich will ja da heute über diesen Traum sprechen, der in so vielen Aspekten da drinnen steckt. Ähm, und äh, bei mir ist auch so der Eindruck entstanden, dass ihr einfach, dass es so etwas wie eine, Freundschaft und Unterstützung zwischen diesen Gleichgesinnten gibt, weil er ja alle auch einen ähnlichen Traum lebt. Und Traum klingt so schön, Traum ist einfach, wenn man in der Nacht im Bett liegt und im unbewussten Zustand schöne Bilder vor, vor dem geistigen Auge auftauchen. Traum ist nicht immer leicht, wenn es etwas ist, was man in die Realität umsetzt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was euch verbindet. Also ich habe es ein bisschen eben äh, vor, vor vielen Jahren bei Dresombres auch äh, mitbekommen. Und ich glaube, es ist bei euch ja auch etwas Ähnliches, diese, dieser unglaubliche Aufwand, den es bedeutet, alte Schiffe äh, für diese Zwecke äh, zu, umzurüsten. Und gleichzeitig aber auch dieses unglaublich schöne Engagement von so vielen Menschen, die dazu beitragen. Magst du vielleicht über das auch ein bisschen sagen? Wie, wie wird der neue Schiff erneuert und wieder äh, ja. gemacht. Da hast vollkommen recht. Äh, träumen ist eigentlich leicht. Äh, einen Traum zu so einer Vision zu machen und aus einer Vision dann eine Mission, da, da, ist, da, da, da gehört schon sehr viel, sehr viel Mut äh, und auch ein bisschen, äh, ja, auch ein bisschen Blauäugigkeit. Ich glaube, dass viele Projekte, die dann im Nachhinein sich als erfolgreich herausgestellt haben, äh, mit dem, äh, wie die Amerikaner so schön sagen, with the wisdom of the past, äh, wie heißt das auf Deutsch in Wirklichkeit? Mit dem ja, so die Weisheit der Rückschau oder so. Ja, ich sagte, wie man in Wien sagt, im Nachhinein ist mir Oliver gescheiter. Ja, genau. also, oder, oder anders gesagt, äh, Manchmal, weißt du, manchmal äh, denke ich mir, hätte ich, hätte ich mir den Aufwand, den es nötig ist, äh, aus einem Traum eine Mission zu machen, äh, vorher gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht begonnen damit. Äh, aber dann wären wir nicht da, wo wir sind. Also ein, ein gewisse, eine gewisse Blauäugigkeit, glaube ich, gehört dazu. Und dazu aber auch dann äh, die Fähigkeit und das Glück, Menschen zu finden, die einen durch die Schwierigkeiten führt und eben auch, äh, auch eine äh, Hand anlegt und, und anpackt und diese, diese, diese Mission mitträgt. Was Wir sind denn das gerne. für Menschen bei euch? Die da, was sind denn das für Menschen, die das mittragen? Wollte ich, also es sind, es sind unterschiedliche Menschen. Wir sind, äh, eigentlich zu dritt haben wir begonnen. Wir haben, äh, das war ich, mein Bruder, äh, Oskar und äh, Schießingenieur Blome, haben gesagt, ja, das machen wir. Dann kam ein Vierter dazu, wir haben eine Firma gegründet, wir haben gesagt, wir packen das jetzt an und, äh, und haben dann im klassischen FFF, äh, Family, Friends and Fools, Umfeld von unserer Idee geschwärmt und, und, und haben auch angefangen, Geld aufzutreiben. Wir haben unsere Ersparnisse reingesteckt, die waren ohnehin bescheiden und haben uns eine Finanzierungsstruktur aufbauen müssen, erfinden müssen, die es ermöglicht, Menschen zu begeistern und denen diesen menschen die möglichkeit gibt sich am projekt äh, zu beteiligen und so haben wir angefangen anteile am schiff zu verkaufen äh, im alleingang äh, relativ kurzfristig fast äh, 250.000 euro aufgetrieben die dann relativ schnell auch äh, wieder ins schiff hinein geflossen sind das heißt wir haben uns peu à peu finanziert. Wir hatten ein klares Finanzierungskonzept, aber keine Finanzierungsgarantie. Wir haben äh, das Geld, das wir gesammelt haben, das ist sofort im Umbau des Schiffes ge gelang äh, ge ge ge ge ge geflossen und dadurch eine, ist eine Dynamik entstanden, die es ermöglicht hat, dann weitere Menschen zu be begeistern. Wer sind diese Menschen? Das sind, äh, das sind Unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten sozialen, ethnischen Kreisen. Da ist die Lehrerin aus Bayern, die äh, im November mich anruft und sagt, sie hat gehört, man kann Shares kaufen und sie hat gerade ihr 13. oder 14. Gehalt bekommen und das würde sich gerne hineinstecken in das Projekt. Und sie war so glücklich, dass sie da äh, mit Geld äh, zu, einem, äh, sowas, äh, zu so einem Projekt beitragen kann. Das sind äh, Menschen, die 10.000, 15 15.000 Euro der Bank hatten und sagen, bevor ich es auf der Bank lasse und ich kriege ohnehin nichts dazu dafür, stecke ich es lieber in dieses Projekt. Bitte verliert es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir von Spenden reden. Es sind schon Menschen, denen wir verpflichtet sind, dass daraus wirklich was wird, weil jeder und jede, die Geld da hineingesteckt hat, es wirklich mit, einem, mit, einem, mit sehr viel Emotion und, und Leidenschaft es uns zur Verfügung gestellt hat äh, und es durchaus auch schmerzen würde, wenn man es äh, sorglos äh, verlieren würden. aber durchaus auch diesen Verlust verkraften würden. Es ist die, diese, die, die Kraft, äh, die wir aus diesen Menschen schöpfen, ist wahrscheinlich einer der größten Motivatoren, äh, die, äh, die, die, uns, die uns erlaubt, oder weiterzumachen. Manchmal ist die, nicht nur manchmal, aber es ist wirklich so, dass ich mich von diesem Anruf aus, von dieser Lehrerin und ihrer Begeisterung war mir wesentlich mehr wert als die 1000 Euro, die sie da in, in, in Projekt gesteckt hat. Weil 1000 Euro sind sofort in irgendeiner Schweißnaht gelandet, aber die Begeisterung ist nachhaltig geblieben. Ja, ähm, ich stelle sehr gerne immer auch die Frage, was macht äh, dir Mut und ich glaube, dass das jetzt schon eine, eine Antwort darauf war, ja, wage ich einmal äh, zu, zu interpretieren. Die, also dieser Spirit, der da auch drinnen steckt, dass die Leute das nicht in erster Linie als Investment machen, sondern ich sage es jetzt einmal quasi mit, mit diesen meinen Worten, dass die auch Teil dieses Traums sein wollen und diesen Traum mit möglich machen wollen. Gibt es noch was im Rahmen dieses Projekts, was dir besonders Mut macht oder auch sonst überhaupt im, im Leben? Was macht dir Mut? Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich, Mut lässt sich für mich schwer definieren. Es ist eher eine Energie, die von den Leuten kommt, von, von, von, vom Umfeld, auch die Leute jetzt, die im Projekt Hand anlegen. Wir haben das Schiff in, in einer Werft, also sämtliche Stahlarbeiten wurden in einer Werft, in einer professionellen Werft in Sizilien fertiggestellt und dann wurde das Schiff zu Wasser gelassen, umgetauft und jetzt bauen wir mit Hilfe von Professionisten und von Freiwilligen bauen wir jetzt dieses Schiff fertig aus und das sind Menschen, die zum Projekt gestoßen sind aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Gegenden. Wie, wie viele Länder sind denn quasi vertreten? Im Moment, was werden wir? Also bei den, den Leuten, die jetzt arbeiten, würde ich sagen, vier bis fünf Länder sind Italiener, Deutsche, Amerikaner. Äh, wenn ich die, nennen wir es auch die Supporters, äh, mir anschaue, äh, die sich finanziell beteiligt haben und uns unterstützt haben, da geht es wirklich von Alaska bis nach Kolumbien, äh, von äh, äh, Weißrussland, nach Deutschland, Frankreich, Italien, wirklich bunt punkt gemischt. Es ist eine sehr internationale Gemeinschaft, die sich da zusammengefunden hat. Wie habt ihr die alle erreicht? Wie habt ihr diese, diese geografische Reichweite geschafft? Ein Rätsel. Wir haben schon am Anfang vor allem durch Publikationen, Artikel, wir haben sehr viel geschrieben, es hat sich auch herumgesprochen. Es ist ein sehr ungewöhnliches Projekt. Es gab in dieser Zeit, wir reden hier vor circa drei, vier Jahren, gab es gerade ein paar Projekte. Im deutschsprachigen Raum war die im fertig in der Fertigstellungsphase. Da, da, da war die mediale Aufmerksamkeit nicht sehr groß und da kamen wir, die drei oder vier Quereinsteiger, die jetzt äh, die ersten sind, die im 21. Jahrhundert im Mittelmeer ein Segelschiff bauen. Alleine das ist ja äh, ein Frachtschiff. Äh, alleine das ist ja irgendwie skurril. Und, äh, und durch Word of Mouth, durch, auch durch den Verkauf des Kaffees, je mehr wir Kaffee verkauft haben und, und präsent waren, da hat man, ist, man, ist man auf uns aufmerksam geworden. Durch, äh, auch durch die Medien. Ähm, es gab Artikel in der Presse, im Salzburger Nachrichten und dann wurden einige Privatsender auf uns aufmerksam, zu Schluss dann der ORF äh, und äh, bis hin zu Jeff Bridges. Das ist eine der Nein. <lacht> unglaublichen äh, Errungenschaften. Also das war wahrscheinlich einer meiner, meiner unvergesslichsten Momente. Und ich habe eingangs erwähnt, unser Schiff hat ein, ein, ein, eine weltberühmte Zwillingsschwester, die Eye of the Wind. Das ist ein Hollywood-Star, da wurden einige Filme gedreht. Der letzte große Hollywood-Star war eben Jeff Bridges unter der Regie von Ridley Scott im Film White Squall. Und ich habe. In, den, in all den Jahren immer wieder den Jeff Bridges angeschrieben, auf, auf unser Projekt aufmerksam gemacht. Er ist ja nicht nur eine Hollywood-Ikone, aber er ist auch sehr engagiert im Kampf gegen Umweltverschmutzung und gerade Plastic Pollution. Und äh, irgendwann, also als wir diesen, diesen, diesen Video-Manifest We Are Brigantes äh, veröffentlicht haben, habe ich ihm eine Version geschickt, und tatsächlich äh, hat er geantwortet und er hat dann unser Video auf äh, seine Facebook-Seite gepostet. Und es kam dann in eine. Wir sind halt in Kontakt getreten. Und dass ein Mensch wie Jeff Bridges äh, der Meinung ist, dass das, was wir hier machen, einen Sinn macht, äh, das, hat, das hat uns allen sehr viel Kraft gemacht, äh, gegeben. Äh, mir besonders. Äh, weil. Also, das war schon, das war schon eine Aufregung. Ja. Das glaube ich. Und ich finde, es ist, es ist ein, ein noch äh, sprechenderes Beispiel, äh, dass äh, einfach diese Idee, dieser Traum was unglaublich Ansteckendes hat. Ja. Also habt ja offenbar die Idee wirklich schon in die, in die ganze Welt getragen. Ne? Du aber, weil du gerade den Kaffee äh, auch nochmal angesprochen hast, ähm, lass uns doch da auch noch nochmal schauen, wenn jetzt jemand äh, Lust bekommen hat. Wer kann denn diesen Kaffee kaufen? Wo bekommt man den? Wo kann man den kaufen? Also kaufen kann man bei uns online auf unserem Shop. Es gibt in Wien einige Händler, die den Kaffee den schon haben. Sogar Adama hat das jetzt auch im Sortiment. Wir haben in Wien im dritten Bezirk das Andante. Das ist ein, ein, ein kulinarisches Atelier in der Nähe vom 100 Wasserhaus. Da kann man natürlich Kaffee beziehen. Und ja, wir sind eh auf der Suche nach, nach Distributionspartner in Wien. Und in, in ganz Österreich. Wir richten unser Angebot ganz bewusst, an, an Konsumenten, aber ganz bewusst an die Gastronomie und Hotellerie. Äh, denn äh, es, wir verkaufen ja keinen Kaffee, wir verkaufen äh, eine, eine Geschichte, die in einem Kaffee verpackt ist. Und diese Geschichte braucht eine Bühne. Und da ist ein, ein, ein Biohotel, ein, äh, ein, ein, ein, ein Kaffeehaus. Äh, ein, ein, ein, ein veganes Distro die ideale Plattform, um eine Geschichte erzählen zu können. Ein Hotel, ein Bierhotel, das sich rühmt, nur lokale Produkte anzubieten und die Milch ist vom Bauern um die Ecke und das Brot wird vom Bäcker im Ort geliefert. Und selbst das Exotische, was an diesem Frühstücksbuffet angeboten wird, wird auf eine Art und Weise transportiert, dass eins ist mit der gesamten Philosophie des, des, des Gastgebers. Ja, das ist halt ein, ein Mehrwert, wenn wir unseren Kunden, in dem Fall jetzt den Gastronomen und Hoteliers eben anbieten. Über und nebenbei, und das zeigen auch unsere sternenküche die mittlerweile auch auf Kaffee Brigantes umgestiegen sind. Es ist auch ein großartiges Produkt, also nicht nur die Geschichte ist gut, sondern es ist wirklich gut. Es ist ja auch schön dann zu wissen, dass es nicht nur äh, qualitativ hochwertiger Kaffee ist äh, und, und biologisch angebauter Kaffee, sondern dass eben die die ganze Kette äh, von A bis Z dann äh, auch fair ist und biologisch ist und umweltfreundlich und äh, mhm. Der Transport emissionsfrei und so weiter. Also ich denke mir, das kann schon was. ja. Das, das kann wirklich eine ganze Menge. Ne? Ja, man hat uns mal äh, danach gefragt, ob wir Zertifizierungen haben, ob wir es beweisen können, dass das wirklich so ethisch und, und fair äh, alles äh, gehandhabt wird. Und meine lapidare Antwort war, Zertifizierung haben wir keine, aber du kannst mitsegeln. Wie ja. kann man sich... Genau alles, da kann man miterleben, wie die Bauern den Kaffee abliefern, man segelt, man röstet, also Transparenz ist, glaube ich, heutzutage gerade in dieser Nachhaltigkeitsdebatte das A und O. Und, und wir, haben, wir sind klein, wir werden nie eine, eine Größe eines Starbucks erreichen, wollen wir auch nicht. Und, und innerhalb dieses dieses dieses kleine Gefüge, äh, glaube ich, wenn man transparent und konstant und konsequent äh, bleibt, dann hat man eigentlich nichts, dann hat, dann hat man schon gewonnen. Also die, die, die Glaubwürdigkeit ist wahrscheinlich unser größtes Asset. Mhm. Du, wie du jetzt äh, gesagt hast, äh, man kann ja auch mit äh, segeln und sich das einfach anschauen, da ist mir auch so ein Gedanke eingeschossen, es gibt doch das äh, freiwillige ökologische ja äh, wo Leute, die das machen, dann bei diversen Organisationen äh, eben mitarbeiten können. Das kann jetzt eine NGO sein oder das kann ein Bauernhof sein oder so, glaube ich zumindest. Und da habe ich mir gedacht, hey, vielleicht wäre das auch für euch interessant. Also ich denke, das wäre sicherlich für, für Leute, die sich für dieses Thema äh, begeistern und erwärmen, wahrscheinlich besonders spannend. Ne? Ist, äh an, dieser, an dieser Stelle äh, würde ich fast sagen, ja, auch gerne eine Einladung. Vielleicht weniger jetzt eines Tages durchaus mitzusegeln, aber wir bauen ja noch. Das heißt, wenn jemand Interesse hat und sagt, ja, ich nehme jetzt eine Woche, einen Monat oder gerade sechs Monate, ein Sabbatik und setze meine, meine Fähigkeiten und meine Arbeitskraft und fahre runter nach Sizilien und baue mit denen ein Schiff auf, ja, mehr als willkommen. Du sag, wie weit gediehen ist denn das Schiff jetzt? Wie weit ist der Weg noch, den ihr zu, quasi zur Seetauglichkeit oder zum, zu dem, wo ihr hinwollt, ich weiß nicht, was da der richtige Ausdruck ist, wie weit ist der ungefähr noch? Wir stehen ein Jahr und 500.000 Euro vor Fertigstellung. Sprich, wenn wir die Finanzierung auftreiben und daran arbeiten wir ja im 6 dann ist eine Fertigstellung bis Ende 2021 durchaus realistisch. Das würde auch uns in die Lage versetzen, im Frühjahr 2022 die erste Atlantiküberquerung äh, zu, zu unternehmen äh, und dann den Kaffee, unseren eigenen Kaffee zum ersten Mal selber zu transportieren. Mhm. Die Nachfrage nach Segelfracht äh, übersteigt äh, die, die, das Angebot. Also mhm. wenn wir jetzt fertig wären, könnten wir schon mit vollen Auftragsbüchern zurücksegeln. Mhm. Die Ökonomie ist vorhanden, also die Realwirtschaft hat das Potenzial des, äh, des gesegelten Produktes äh, schon erkannt, äh, die Finanzwelt äh, hängt ein bisschen nach, äh, da sind wir mit unserem Projekt, äh, da passen wir nicht in den klassischen Finanzlogarithmen und äh, das erschwert uns natürlich eben auch die, die, die, die, das aufstellende der, der restlichen Finanzierungsmittel, dann kommt noch Covid, ist alles andere als, äh, als, als, äh, als, als erleichternd. Wir sprechen mit unserem Projekt äh, Unternehmer an, also Menschen, die ein Unternehmen geführt äh, oder führen oder aufgebaut haben, die produktiv sind und genau diese Art von Unternehmen sind jetzt selbst fordert ihre eigenen Unternehmen ins Trockene zu zu, zu Das ist vollkommen äh, legitim und verständlich. Und so ist äh, ein Projekt, das sich ohnehin schwer finanziert äh, oder mühsam schwer ist es nicht, aber es ist es ist es, es braucht halt Zeit. Und äh, und und durch diese Pandemie ist halt der Weg umso steiler geworden. Also Deshalb die Antwort, wenn wir die Finanzierung auftreiben, dann ist es in einem Jahr machbar. Mhm. Mhm. Bleiben wir vielleicht auch ein bisschen bei diesem Finanzierungsthema. Also was ich jetzt herausgehört habe, sind natürlich für euch, also wirklich Investoren interessant, die auch größere Beträge in die, in die Hand nehmen können, weil 500.000 Euro ist, ist, ist doch eine Menge. Aber ich glaube, bietet ja auch kleinere Möglichkeiten an, die zum Beispiel eben diese, das, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, wir haben, wir haben äh, in den Jahren verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten oder Optionen uns kreiert. Angefangen haben wir mit den Supporters, die Möglichkeit, sich am Schiff zu beteiligen. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert, aber irgendwann verlierst du ein Momentum. und Als wir begonnen haben, ging es eigentlich nur darum, ein Schiff zu bauen. Jetzt bauen wir eine Kaffeemarke und ein Schiff zugleich. Das erschwert einerseits durch Finanzierung, weil jetzt haben wir zwei Baustellen. Gleichzeitig aber ist durch den Kaffee aus einer, sagen wir, ethisch, ethischen, philosophischen Projekt, äh, ökologischen Projekt auch ein Business Case äh, geworden. Und so haben wir die Möglichkeit geschaffen, sich an beiden zu beteiligen, sowohl am Café-Business wie, äh, wie eben auch am Schiff. Und da ist man mittlerweile bei 25.000, ab 25.000 Euro äh, dabei. Man kann sich eben äh, an, an, an, an beiden beteiligen. So haben wir versucht, äh, größere Investoren zusammenzubündeln, äh, um, äh, um da schneller zu jenem Geld zu kommen, das wir brauchen, um, äh, um die jeweiligen Schritte äh, zu finanzieren. Darüber hinaus äh, gibt es noch die Möglichkeit, mit kleineren Beträgen 50 Euro, 100 Euro uns zu unterstützen. In dem Fall äh, dieser, äh, äh, dieses Zertifikat. Wir bedanken uns für die Spende äh, mit einem Segeltag, also es mit, äh, geliefert oder mitgeschickt wird ein kleines Ticket, mit dem man äh, jederzeit einen Tag am Schiff verbringen wird können, egal wann, egal wie, also das ist dieses Ticket wird, hat kein Ablaufdatum. Ich habe noch keine Ahnung wann und wie und wo es bei mir soweit sein wird, aber ich freue mich schon unglaublich drauf. Ja, es ist sowas, was so irgendwie auch so ein, ein schöner Blick in die Zukunft und viel Vorfreude macht. We want to play, Was ich gern noch äh, reinholen möchte. Ähm Ihr habt ja auch viele Videos gemacht schon äh, über euer Schiff und auch das Drumherum, das heißt über die über die Baufortschritte. Äh, und äh, was mir aufgefallen ist, äh, da gibt es auch noch einen ganz anderen Aspekt. Ja? Da gibt es etwas, das aufs Miteinander schaut und äh, auf äh, auf Kultur, dass die Leute vor Ort mit einbezieht, ist zumindest der Eindruck, der bei mir entstanden ist. Da wird Musik gemacht, da werden Feste gefeiert. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätze oder nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht nur eine Schiffsbaustelle, wo quasi geschweißt und gehämmert wird, sondern euch geht es ja um viel mehr und ihr nimmt ja da viel mehr an Seelenvollem auch herein, oder? Ja, bist du nur, der Absolut. Es ist keine, keine gewöhnliche Baustelle, es ist auch keine gewöhnliche Werft. Umso komplizierter ist sie auch, da muss, muss man auch dazu geben. Aber nein, ähm, Briantes ist weit mehr als nur ein ökologisches Projekt. Es geht auch sehr viel ums Soziales. Also für mich persönlich, ich sehe eher die soziale Komponente im, im, im Vordergrund. Es geht darum, Menschen, äh, wie ich eingangs gesagt habe, würdigst oder würdig zu behandeln und äh, die, die, die Frucht ihrer Arbeit auch äh, zu wertschätzen. Ich glaube, dass man heutzutage äh, den Produzenten, ob das jetzt die Bauern sind äh, oder die Handwerker, äh, deren, deren, deren, deren harte Arbeit und Fähigkeit wird heutzutage überhaupt nicht mehr wertgeschätzt. Auch die Menschen, die ins Projekt, zum Projekt gekommen sind. Äh, wir wollen mit diesem Projekt auch zeigen, dass, dass jeder einen kleinen Beitrag zur Veränderung äh, leisten kann und äh, viele kleine Beiträge äh, summieren sich dann zu einem großen Beitrag. Äh, ja, und genauso, wie wir mit unseren bescheidenen Mitteln es geschafft haben, aus einem rostigen äh, Wrack äh, ein, äh, ein, äh, zumindest einen wunderschönen roten Rumpf äh, zu äh, machen. Und jetzt äh, wird aus diesem roten Rumpf äh, langsam auch ein Segelschiff. Äh, wir hoffen, dass, dass das auch inspirierend ist für Menschen, die wesentlich kleinere Projekte äh, angehen wollen. Mir hat mal ein, eine junge Frau in Sizilien äh, mal gesagt, äh, wenn ihr so ein verrücktes Projekt über die, also wenn ihr, wenn ihr so ein verrücktes Projekt schafft, dann werde ich meine Art die Schocken vor ja locker packen. Äh, und das, das hat mir sehr gefallen. Äh, das ist mir auch dann geworden, welche Verantwortung wir in einer gewissen Art und Weise auch äh, haben, es wirklich zu schaffen. Mhm, mh. Da fällt mir da, der schöne Spruch ein, aber ich kann ihn jetzt nicht ganz, ganz wortgetreu wiedergeben. Aber er geht irgendwie so in die Richtung, wie ich dachte ans Aufhören und dann ist mir aber eingefallen, wer mir zusieht. Den finde ich irgendwie sehr, sehr berührend. We want to believe in this place blessed by the sun. We are motivated by the incredible energy which is boiling under the surface. Die, euer Schiff, die Brigantes, liegt ja in Sizilien, in einem kleinen Hafen. Wie wirkt sich denn diese Tatsache und euer Projekt und die Visionskraft, die da drinnen steckt, auf die Bevölkerung vor Ort aus? Also sehen euch die als komische Spinner, an die man sich nicht rantraut, oder machen die da mit? Wie, wie können wir uns denn das vorstellen, wie das in Sizilien abgeht? Sizilien ist grundsätzlich ein sehr freundliches Land. Die Leute sind freundlich. Mhm. Äh, wir sind mit einer gewissen Demut äh, da nach Sizilien gezogen. Am Anfang äh, war ja die, das Schiff in einer, in einer professionellen Werft. Dann haben wir es äh, getauft. Und äh, wir sind alle Quereinsteiger, nautische Quereinsteiger. Mhm. Und man ja. hat sie... Wir haben mit unserer Art und Weise und mit dem Projekt, das sofort Menschen fasziniert. Also ich glaube, dass sehr wenige, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr wenige wirklich immun sind von der Faszination von Segelschiffen im Allgemeinen. Aber die Art und Weise wie Oskar und Alessia, die unten die Pionierarbeit geleistet haben, an, an, an Institutionen rangegangen sind, an Menschen rangegangen sind, hat die Hilfsbereitschaft äh, hervorgebracht äh, viel mehr als die Skepsis. Also man hat uns relativ bald äh, ins Herz geschlossen. Ja. Die Tatsache, dass jetzt äh, Menschen aus unterschiedlichen äh, Daten oder aus unterschiedlichen Gegenden jetzt langsam runterkommen, das fällt nicht wirklich so auf. Es sind alles Jugendliche, die optisch nicht voneinander zu trennen sind. Man spricht Englisch miteinander und man arbeitet zusammen. Das ist absolut kein, kein Problem geworden und wir haben auch einige junge Leute aus der aus der Umgebung, die mit, mit äh, Projekt arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt das Schiff nur mit äh, mit mit mit fremden äh, Leuten, also mit äh, mit mit Freiwilligen aus der ganzen Welt äh, wieder aufbauen, sondern der, der, das, das Grundteam äh, ist eigentlich die Hälfte der als die Hälfte davon ist aus Trapani. Äh, Menschen, die da eine Chance sehen, was Großartiges für ihre eigene Stadt zu, zu, zu, zu schaffen. Ja. Mhm. Wir haben mit dem Projekt auch diesen Menschen sehr viel Mut gegeben und die Chance auch, sich selbst zu beweisen und auch deren Umfeld zu beweisen, dass man Sachen anders angehen kann. Ähm, ist da auch schon äh, etwas entstanden, äh, also für die, für die Menschen vor Ort, was es vorher noch nicht gegeben hat, äh, weil sie irgendwie offenbar auch auf neue Sichtweisen oder neue Ideen gekommen sind? Ich glaube, dafür ist es zu früh. Äh, ich glaube, dass alle mal abwarten und sehen, was die Jungs dann tatsächlich schaffen. Im Moment sind wir noch... Äh, hinter einem Holzzaun und äh, die Leute wissen vom Schiff, äh, sie kennen auch das Schiff, das muss man auch dazu sagen, das Schiff war ja, äh, die, heute heißt es Brigantes, früher hieß es Onice und das Schiff war jahrzehntelang Teil äh, des, äh, des, äh, des maritimen Erbe der Gegend, also viele Menschen in Trapani, auch ältere Menschen erinnern sich an die Onice, kannten das Schiff. Das war fast 20 Jahre lang, äh, lag äh, das Schiff äh, äh, irgendwo in einem verlassenen Ort von, von, von Trapani. Äh, und äh, die, äh, die, die, die Leute, die Menschen sind... Von der Idee begeistert, natürlich nicht alle. Manche bin sicher, dass einige glauben, das sind Spinner und viele glauben nicht, dass wir es schaffen werden. Äh, Italien äh, und der Süden insbesondere hat tausende von Projekten gesehen, die begonnen worden sind und nie zu Ende gebracht worden sind. Und gerade äh, bei Schiffsrestaurierungen äh, die Vorstellung, dass jemand ein wirtschaftliches Konzept hat, das über die Fertigstellung des Schiffes geht, ist für viele eigentlich überraschend. Mhm. Mhm. Ähm. Also was ich auch immer so, so schön finde, ist äh, sich vor Augen zu halten, dass es äh, die Tres Ombre's ja glaube ich, schon seit über zehn Jahren gibt. Ne? Das heißt, das läuft und funktioniert erfolgreich. Bei Die, die aventure habe ich nicht so am, am Radar gehabt, aber die gibt es ja, glaube ich, auch schon ein paar Jahre. Ne? Ähm, das heißt, äh, ihr habt auch schon mh, so die, die Role Models quasi, ne? also so, dat, man sieht, das kann funktionieren. Ne? Es sind, es sind, das ist richtig, jedes Schiff und jede, sagen wir, durchaus Sail-Cargo-Realität ist ein bisschen anders, gegeben durch die Größe, durch die Produkte, die sie transportieren, durch die Art und Weise, wie sie, wie sie arbeiten. Alle haben zu kämpfen. Also ich würde behaupten, dass sowohl die Tres Hombres wie auch die Aventure sich ja nicht leicht getan hat, am Anfang das, die Finanzierung aufzustellen und auch wirtschaftlich zu etablieren. Man muss immer dann schauen, was hat bei den anderen gut funktioniert und was könnte bei uns funktionieren. In unserem Fall, wir haben ein wesentlich größeres Schiff. Das, was für die Tres Hombres gut funktioniert hat, würde bei uns nicht funktionieren und, und vice versa. Aber es, das ist vollkommen richtig, es zeigt sich, dass es gehen, dass es funktionieren kann, dass man äh, ähm, vor allem, was die beiden Schiffen und auch andere, die aktiv sind, das ist ja, wir sind ja nicht die Einzigen, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, wir sind nicht die Einzigen, die jetzt ein Schiff bauen, es gibt ähnliche Projekte in Skandinavien, in Frankreich, in Costa Rica wird gerade ein 200 Tonnen Schiff, ein 400 Tonnen Schiff aus Holz ex novo gebaut. Die Seawer, gell? Die Saber, genau, ganz genau. Großartiges Projekt, sehr faszinierend. Und und was die geschafft haben, eben diese, diese die Pioniere, äh, ist, den Weg zu ebnen äh, und Möglichkeiten gezeigt, wie es funktionieren kann. Und jeder von uns äh, schaut dann äh, den eigenen, muss den eigenen Weg äh, gehen. Äh, wir äh, haben im Mittelmeer ganz andere Voraussetzungen, als im Norden äh, der Fall ist. Äh, wir haben auch von den Kunden her, also man muss schon auch sagen, dass äh, das also Umweltbewusstsein äh, und Umweltsensibilität, das wir im Norden Europas haben, im Süden, ich würde nicht sagen, es ist nicht vorhanden, das wäre nicht richtig, aber anders ausgeprägt äh, und da muss man anders kommunizieren äh, können und, und äh, die Mentalitäten sind schon äh, anders. Mhm, mhm. Ähm, da seid ihr vielleicht auch ganz gut aufgestellt, äh, insofern, als ihr ja so ein bisschen zwischen dem äh, europäischen, also als ähm, eigentlich Italiener, ja, ähm, Norditaliener, irgendwie so zwischen dem Norden Europas und äh, dem Süden Italiens angesiedelt seid, oder? Mhm. Ja, es äh, ist durchaus... Als, als, als Vorteil zu, zu sehen. Also wir kennen unsere Pappenheimer, wenn man so will. Nichtsdestotrotz braucht man eine gewisse Sensibilität. Äh, man, man, die, die Sprache, und jetzt meine ich jetzt nicht äh, wörtlich, sondern mhm. äh, man, man, man muss in der Kommunikation äh, doch anders, anders agieren und auf kulturelle Begebenheiten Rücksicht nehmen. Und Sizilien ist obendrauf auch noch ein ganz spezielles, eine ganz spezielle Region. Die Stadt Trapani ist eine Stadt mit sehr viel Potenzial, eine wunderschöne Stadt, die es verabsäumt, wenn man, den Trapanesen, wenn man die Trapanesen fragt, die Stadt hat es verabsäumt, die touristische Entwicklung mitzumachen, die die andere Großstädte gesehen haben. Das wird im Allgemeinen für als Nachteil gesehen, aber in Wirklichkeit äh, vor allem für die, den Tourismus von morgen äh, als, als, als, als, als großes unbenutztes Potenzial äh, zu sehen ist. Und, äh, und, äh, und, und, und diese kulturellen Besonderheiten äh, gilt es, auch in der Kommunikation zu, zu, zu, zu berücksichtigen und, und eben auch mit, mitzunehmen. Mhm. Ähm, was mir auch noch eingefallen ist, äh, es gibt ja schon seit einigen Jahren auch äh, die, diese ineinandergreifenden Slow-Bewegungen. Ja? Also Slow Food und die Chita Slow und... Mhm. Äh, ich denke mir, da passt sie ja auch mit diesem äh, Slow Transport eigentlich äh, sehr, sehr gut dazu, weil da geht es ja jeweils nicht ums Tempo, sondern um eine bestimmte Philosophie dahinter und auch um das Wahrnehmen des äh, Kontexts rundherum. Ja? Also, dass, äh, dass man sich ja auch in einem wirtschaftlichen, in einem sozialen Umfeld befindet, in einem äh, ökologischen Umfeld und äh, dem auch einen Stellenwert zu geben. Und ich denke mir, da passt es ja sowohl quasi vom Transporttempo dann als auch von der Philosophie her ja eigentlich gut hinein. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Zeitströmung. Ja, voll, vollkommen richtig. Ähm, ja, da hast du eh schon alles gesagt. <lacht> du, und noch ein, ein äh, Gedanke, ist jetzt so durch meinen Kopf geblitzt. Ich habe mich erinnert, äh, dass ich auch äh, ein, äh, ein Video von euch gesehen habe oder einen Beitrag, den der ORF gemacht hat. Äh, den ich ganz wunderschön ge gefunden habe, äh, sehr ausführlich auch, und, äh, und der, der hat meines Erachtens auch so schön eingefangen, ähm, das, was euer, eure Idee, eure Vision äh, auch für die Menschen, die, die mitmachen, bedeutet. Also ich habe wirklich beim, beim Anschauen, ein paar Mal sind mir einfach die, die Tränen in die Augen gekommen, ja, weil es so berührend war. Ja. <lacht> ähm, äh, was, äh, was meinst du so, was waren da eigentlich, die, was ist das Berührende dran äh, gewesen und das, was, was, was einem auch so wirklich äh, ans Herz geht dabei? Ähm ich glaube, äh, die da, da kommen wir wieder zum, zum Punkt, ich glaube äh, den, den Mut. Also, die Hoffnung, die wir mit diesem Projekt äh, nach Sizilien gebracht haben, also es wurden bei diesem Beitrag äh, unterschiedliche Menschen äh, oder es, es wurden bei diesem Beitrag äh, jene Menschen gefragt, die jetzt äh, beim Projekt äh, mitarbeiten, äh, alle eigentlich aus, aus der Gegend. Und äh, zu hören, äh, wie wichtig es ihnen, äh, auf eine emotionale Ebene ist. Dieses Projekt ist äh, etwas Tolles und Schönes für die eigene Stadt und für die eigene Zukunft zu bauen und da bei zu sein. Das war schon, das war schon sehr, sehr, sehr rührend. Menschen, die ihr Leben verändern wollen, weil sie der Meinung sind, jetzt bin ich reif dafür, oder Leute, die sagen so wie die Gabriella äh, sagt, sie hat, äh, sie hat Hoffnungen und sie möchte in, dabei sein in einem so wichtigen, äh, bei einer Veränderung, äh, in einem so wichtigen Moment äh, für die Evolution oder für die Menschheitsgeschichte. So zu ermöglichen, die Tatsache, dass unsere Entscheidung äh, und unsere Hartnäckigkeit äh, und äh, äh, ja, die Voraussetzungen geschafft hat äh, und einen Traum geschafft hat, äh, dass andere dann jetzt mitleben und mithelfen, aus einem Traum eine Re die Realität äh, zu machen. Und wie ich vorher sagte, Träumen ist einfach, aber sehr oft wird unterschätzt, wie viel Einsatz und wie viel Energie es eigentlich kostet, äh, so einen Traum zu erfüllen. Mhm. Man neigt eher, den Traum zu glorifizieren, und man vergisst, wie viel Einsatz und, und wie viel auch jeder, der jetzt so in diesem Traum lebt und erlebt, wie viel von jedem Einzelnen persönlich da hineinfließt, wie viel jeder investiert da hinein. Und Da rede ich jetzt nicht von Geld. Du hast ja vorher schon ein bisschen erzählt, was euch dann wiederum die, die Kraft gibt, äh, dran zu bleiben und das durchzuhalten. Äh, und ich denke mir das immer wieder auch bei, bei, der, bei der Hoffnung, die es anderen macht und äh, bei, bei der Begeisterung, äh, die, die, die, die auch ansteckt. Wir wollen alles. Und um es zu Wofür braucht ihr zurzeit gerade äh, Mut oder womit könnte man euch unterstützen? Was wünscht ihr euch jetzt von äh, dem Universum oder woher auch immer, ähm, um die nächsten Schritte gut gehen zu können? Ja, Lotto-Sechster wäre zum Beispiel nicht schlecht. Ja, vielleicht, vielleicht kann jemand Lotto spielen für euch ja, und euch irgendwie die, die Lose schicken oder so. Das wäre das wär eine nette wär Idee. Eine eine äh, in, in, in, in einem Projekt, das so stark äh, von äh, emotionalen äh, Überlegungen, von, von, von philosophischen Überlegungen, scheint irgendwie das Geld fast ein Störfaktor zu sein. Äh, und äh, es sind, wenn du jetzt fragst, was... Was, was, was brauchen wir, was wünschen wir uns äh, die, eben die, die diese also, es sind es sind die kleinen momente äh, die, die kleinen schritte äh, zu sehen dass Menschen an uns an das Projekt glauben langfristig daran glauben und äh, bereit sind mit ins, mit uns diesen Weg zu gehen. Und das kann äh, jetzt der Freiwillige aus äh, Frankreich, der sagt, ich komme runter und arbeite für euch für zwei Wochen. Genauso wie der Unternehmer oder der, der, der, der, der, das, das Restaurant-Eigentümer, der sagt, äh, ich will jetzt euch äh, unterstützen und ich schmeiße jetzt meinen Kaffee aus, was immer ich da bis jetzt hatte und ich werde zu Café Brigantes. Also ich trage diese diese, diese dieses Message für euch und mit euch, ich, ich, ich gehe mit auf die Reise. Mhm. Das, ist, das ist vielleicht die, ja, das sind die... Das ist das, was wir brauchen, denn wenn es jetzt um Mut, um Mut geht. Aber äh, um, um da vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden, äh, also wenn, wenn Leute euch auch durch Mitarbeiten unterstützen können, äh, Braucht sie ja da bestimmte handwerkliche Fähigkeiten. Was sollen denn die Leute können, tun, mitbringen? Es gibt äh, bei äh, den Tätigkeiten, die jetzt auf uns äh, zukommen, äh, äh, unterschiedlichste Erfordernisse. Aber in der Regel es ist es sehr viel Handarbeit. Also was man mitnehmen sollte, ist äh, zwei geschickte Hände und sehr viel äh, Wille was Neues anzufangen, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Aber wir brauchen jetzt äh, keine Fachkräfte. Es gibt ja, wir haben ja die Fachleute vor Ort. Äh, wir haben Tischler, wir haben äh, Schlosser, wir haben einen Ringmeister. Und man würde eben unter Anweisung arbeiten. Und, äh, und, und äh, äh, es sind keine komplizierten Abläufe, die da, mhm. da abzulegen. Mhm. Das, ist, das geht vom Hobeln bis zum, bis, zum, bis zum Schmirgeln, äh, Bohren, Schrauben, also... Ähm, das heißt, alle, die, die gern zupacken, ähm, könnten, könnten mithelfen äh, und sind, sind willkommen. Mhm. Okay. Und ähm, was euren Kaffee anbelangt, den Kaffee an den Mann, die Frau das Kaffeehaus zu bringen, kann man euch da irgendwie äh, unterstützen? Was, was wäre da hilfreich? Ja, also einfach, äh, wer immer Kontakte, persönliche Kontakte zu Gastronomen hat oder Hoteliers, Restaurants, äh, Bistros, wo immer Kaffee angeboten wird, einfach unsere Geschichte erzählen äh, und, äh, und äh, diese Menschen auf uns aufmerksam machen dass es ein, ein, ein lückenlos nachhaltiges Produkt gibt, das es bis jetzt nicht gab, nämlich segeltransportierter Kaffee. Ja, du, dann Daniel, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast warst. Beim Mood Talk, und äh, also mir hast du ganz viel Mut gemacht, weil ich einfach äh, euer Projekt ganz wunderbar finde und äh, euch ganz, ganz fest dafür die Daumen drücke und mich schon sehr freue, wenn ich dann einmal als äh, nicht Ehrenmitglied oder als ich da bin, durch dieses Zertifikat äh, auch einmal äh, irgendwann einen Tag auf eurem Schiff verbringen kann. Äh, ich werde ganz bestimmt weiter verfolgen, äh, wie es euch geht und würde mich sehr freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und äh, immer wieder mal quasi die Mutmacherei reinschaut, äh, wie es euch geht und so. Ähm, ich äh, schicke ganz liebe Grüße auch äh, über dich quasi nach äh, Bella Sicilia. <lacht> und äh, ja, alles, alles Liebe und danke, dass du da warst und dir Zeit genommen hast und äh, auf bald mal. Hey, ho! Ha, ha, ha, ha! Ja, vielen, vielen Dank, äh, war mir eine Freude. Mir auch. Alles Liebe, Daniel. Ciao. Tschüss. Ciao. Bye. Tschüss. Mach's gut.